Herzlich Willkommen zur Prennable Show, zu einer weiteren Ausgabe. Ich freue mich heute sehr, denn wir sind zu Gast bei Philipp Semmelroth, äh, Vertriebsexperte aus Leverkusen hier, ähm, für die ganze Welt. Philipp, die, die dich noch nicht kennen, stell dich noch mal ganz kurz vor, was machst du, wer bist du und warum sind wir überhaupt heute hier? Okay, also mein Name ist Philipp Semmelroth, ich bin Selbstvermarktungsexperte und ich helfe Unternehmern ihre Expertise profitabler und vor allen Dingen einfacher zu verkaufen. Jetzt hat er gesagt Vertriebsexperte für die Region und die ganze Welt, das muss man natürlich ein bisschen im Kontext sehen. Ich bin als professioneller Speaker unterwegs, war letztes Jahr in 2018 alleine vor über 10.000 Menschen in Afrika, Amerika, verschiedenen Ländern Europas als Speaker auf großen Bühnen unterwegs und teile da eben mein Wissen, was ich mir im Laufe des Lebens über das Thema Selbstvermarktung, aber auch Unternehmensvermarktung und überhaupt Vertriebs- und Verhandlungstechniken angeeignet habe. Mhm. Wir sind jetzt heute hier, weil du mich angerufen hast und hast gesagt, erzähl mal, was man so für Techniken nutzen kann für Spezialen deinen Kundenkreis. Hand genau. genau. Also uns liegt natürlich ganz am Herzen immer lokale Innenstädte zu, äh, zu helfen, Einzelhändlern äh, zu helfen, Boutiquen zu helfen. Und die haben natürlich häufig auch einfach das Problem, natürlich klar, wegbrechende Frequenz. Also es ist natürlich nicht einfach nur auf einen Punkt äh, das Problem zu beschreiben. Aber ich habe mir einfach gedacht, wir können, ähm, und da hatten wir uns ja auch vorher im Vorfeld schon mal drüber unterhalten, aber auch so ein paar Tipps geben, wenn dann jemand, ein Kunde überhaupt noch in den Laden kommt und der ist unsicher, beziehungsweise hat, äh, will einfach nur mal dieses, ich will nur mal gucken. Na, mhm. Dieses Phänomen kennst du ja wahrscheinlich auch äh, und so weiter, hast du da irgendwie äh, generell ähm, Tipps oder Hilfsmittel, wo du sagst, hey, so kann man vielleicht auch überhaupt mal in ein Gespräch kommen, so kann man überhaupt mal die Barriere äh, runterschalten, dass wenn Kunden ins Geschäft kommen, einfach auch mehr kaufen? Ähm, also vom Prinzip sind da jetzt ein paar Sachen angesprochen worden, an die ich anknüpfen möchte. Punkt 1, Unsicherheit. Du hast gesagt, da ist so ein bisschen Unsicherheit. Das ist so eins meiner Themen. Ich glaube immer, Menschen kaufen von Menschen. Das heißt, egal was ihr Produkt, ihre Dienstleistung da draußen tatsächlich auszeichnet, wenn sie das schaffen, dass ihr Produkt und ihre Dienstleistung in Kombination mit ihnen als Person zu einem USP wird, zu einem Unique Selling Proposition, also zu einem Alleinstellungsmerkmal, dann haben sie natürlich schon den Vorteil, dass sie eventuell der Go-To-Place werden. Das heißt, Leute sagen, wenn du das haben willst, musst du da und da hingehen. Das funktioniert in die andere Richtung leider genauso. Das heißt, ein super Produkt und eine super Lösung mit einem schlechten Verkaufsprozess führt auch dazu, dass die Leute sagen, davon musst du wegbleiben. Jetzt nur ganz kurz, wenn ich dich unterbreche, immer so klar, Einzelhändler stören natürlich hier, Transparenz, das Internet äh, macht uns quasi diesen USP kaputt, weil natürlich jetzt kann man auf einmal überall die Schuhe der Marke Adidas oder wie auch immer oder alle anderen Sachen kaufen. Ähm, aber ich glaube, das ist genau das Problem des Einzelhandels, genau. das Einzelha der Einzelhandel versucht zu konkurrieren in mhm. einer Dimension, wo er nicht konkurrenzfähig ist. Richtig. Und anstatt da einfach mal zu überlegen, was kann man ändern, um sich davon abzuheben, wird immer wieder über das Internet geschimpft und es wird irgendwie zu Boykotten aufgerufen und es wird diese diese ähm, naja, diese Lobbyarbeit gemacht. Ja, shop local und hilf deinen Leuten. Und ich glaube, das ist nichts, was man gewinnen kann. Man kann einfach die Amazons und wie die alle da draußen heißen nicht wegdiskutieren. Amazon ist absolut richtiges Stichwort und da komme ich gleich auch noch drauf tiefer ein. Aber lass uns dann noch mal kurz über diesen Punkt auch Produktsortiment Ja, lass mich USP. kurz den, den ja. Punkt noch mal mit dem USP, weil das ist nämlich genau der Punkt. Ich habe mir gerade einen neuen Koffer bestellt. Mhm. Und bei diesem Koffer war es eben so, weil ich viel reise, habe ich gesagt, ich brauche einen Koffer, den ich mit einem Finger schieben kann. Das heißt, wenn ich so über so einen Hotelflur fahre mit so Teppich und so und habe da meinen Koffer und drauf noch eine Tasche, dann kann es nicht sein, dass der permanent ruckelt, dass der permanent wackelt, dass ich den immer wieder festhalten muss, weil manchmal habe ich ja vielleicht noch einen zweiten Koffer bei internationalen Reisen und so... Und dann habe ich in einem Fachhandel angerufen und habe gesagt, passen Sie auf, mein Name ist Philipp Sendelroth, ich habe folgendes Aufgabenspektrum in für Banken, in Köln. In Köln, okay, Ich nennen, nur dann schaltet man den Instagram-Feed vielleicht ein, wenn er... Ja, das war die Firma Vögels. die, die Vögel. verkaufen oh. da äh, ja. Koffer, ich habe da angerufen, und habe gesagt, pass mal auf Leute, ich brauche hier folgendes mhm. Produkt. Das muss super leicht sein, am besten der leichtesten Koffer, den es gibt, damit ich am meisten zupacken kann. Der muss extrem leicht zu schieben sein. Der muss Möglichkeiten haben, dass meine Anzüge da drin nicht verknittern. Und der muss im Endeffekt auch so leicht zu rollen sein, dass ich auch berghoch, berg runter oder am Bahnhof, wenn das eventuell mal da nicht so ganz eben ist, dass das alles wunderbar klappt. Da ja. hat der Mann mir gesagt, ich habe ein paar Ideen, ich muss ein bisschen was recherchieren. Mhm. Dann hat er dafür zwei Tage gebraucht. Dann rief er mich zurück und sagte, hey, ich habe da ein Produkt gefunden. Mhm. Und dann sagt er, das kostet bei uns das und das. Und dann sagte ich so, okay, Warten Sie, lassen Sie mich das kurz googeln, weil ich ein Bild sehen wollte. Klar. Und während ich den am Telefon habe, sehe ich, dass das Produkt bei ihm 40 Euro mehr kostet. Und dann habe ich gesagt, wunderbar, Sie können mir das jetzt zuschicken. Ja. Ja. Und das ist der genaue Punkt. Es was gibt, er auch gemacht hat. Was er auch gemacht hat, ja, alles, alles wunderbar geklappt hat. Also Aber worauf ich hinaus will, ist, ich wusste in dem Moment, wo ich im Internet nachguckt habe, ich kann es billiger kriegen, ich brauche nur klicken und das Produkt kommt zu mir. Aber also, ich habe auch ein Verständnis dafür, dass Beratungsleistungen Geld kosten. Der Service in dem Fall hatte ich dann überzeugt zu sagen, hey, ich gebe 40 Euro klar mehr aus, äh, auch wenn eigentlich mir das auf dem Silbertablett online bei Amazon mit einem Klick auch. Werden. Ja, aber ich glaube, man muss einfach in diesem Aufklärungsprozess nicht so viel über die bösen Amazon schimpfen, sondern einfach mal den Zusammensetzungswert dieses Kaufpreises erläutern. Das ist auf der einen Seite die Einkauf plus Marge, Margenkalkulation von dem Produkt, in dem Fall der Koffer. Mhm. Aber obendrauf kommt ja eine Beratungskapazität. Und es ist ja jetzt so, wenn ich jetzt einen Fachmann damit beschäftige, da zu recherchieren, der hätte ja jetzt verschiedene Marken recherchieren müssen, der hätte verschiedene Kataloge, oder hat er ja tatsächlich mhm. gemacht, aber dann im Nachgang hinzugehen und zu sagen, und jetzt erwarte ich noch den besten Preis, das, das ist zwar leider eine Tendenz, die da heute häufig draußen feststeht, aber wenn ich das im Vorfeld im Rahmen des Klassifizierungsprozesses ein bisschen besser rausarbeite, dass der Kunde mir vorher schon signalisiert, mir ist das ganze Paket wichtiger als der Endpreis oder wie viel Spielraum habe ich, wenn ich nachher teurer im Internet bin, so eine einfache Frage. Angenommen, ich finde ein perfektes Produkt für Sie, was es im Internet günstiger gibt, wie viel wären Sie bereit an Aufpreis zu bezahlen, damit ich die ganze Recherche für Sie mache? Dass dieser, das ist das einfach Frage. Fragt, ja. Und wenn der sagt, okay, ich bin nee. überhaupt nicht bereit ja. dafür, dann brauche ich mich, um diesen Kunden ja. nicht zu bemühen, weil den Auftrag kriege ich eh nicht. Ja. Wenn einer sagt, bis zu 50 Euro ist alles in Ordnung, ja. dann ist das keine Garantie. Aber im Normalfall verhalten sich Menschen konsistent zu dem, was sie gesagt haben. Das mhm. heißt, wenn der vorher gesagt hat, bis 50 Euro ist okay, dann kann ich hinterher schon sagen, hören Sie mal, aber Sie haben gesagt, bis 50 mhm. Euro ist okay, jetzt sind mhm. wir bei 49 Euro Aufpreis. Und im Normalfall sagt dann einer, ja, okay, haben Sie recht. Mhm. Und ich glaube, es sind einfach diese Qualifizierungsfragen, die einfach in der Eile, die sich manche Verkäufer selber machen, ja. unter den Tisch fallen. Und dann wird im Nachgang so viel unnötige Arbeit geleistet, weil man ja lauter schwachsinnige Angebote recherchiert. Schwachsinnig heißt für mich, Zeit wird unsinnig investiert, weil man vorher nicht geklärt hat, ist hier überhaupt Potenzial, um einen Abschluss zu machen. Ja, also diese qualifizierenden Fragen, die man einfach dann am Telefon, das folgt ja wahrscheinlich auch in einem Muster. Also erstmal auch den Bedarf kennenlernen, den Kunden kennenlernen oder was sind so die klassischen Fragen, wo du sagen würdest, hey, die müssen eigentlich immer bei so einem Telefonat abgefragt werden. Ich würde erst mal fragen, wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Warum sind Sie davon überzeugt, dass wir der perfekte Anbieter für Sie sind? Ja. Weil wenn der Kunde mir jetzt erklärt, warum er glaubt, dass wir der perfekte Anbieter sind, mhm. dann nennt er mir ja auch schon die Gründe, die ihn hinterher bei der Entscheidung in irgendeiner mhm. Form stützen, unterstützen, beeinflussen werden. Ja. Wenn der mir aber vorher schon sagt, wissen Sie, ich habe einfach nur gegoogelt, Sie sind der Erste, der gekommen ist, dann merke ich schon, dass es gar keine Identifikation mit mir als Anbieter gibt. Mm. Das heißt, ich bin nur einer von vielen und ich bin vielleicht der Erste, der ins Telefon gegangen ist. Und wenn ich da so ein paar Sachen mache, mm. dann kann ich sehr viel prüf, schneller prüfen, macht es überhaupt Sinn, hier Zeit zu investieren? Mm. Und ich glaube einfach, dass man manchmal auch sagen muss, es tut mir leid, wir sind nicht der richtige Anbieter für Sie. Mm. Und also dass die Preise man eben dann, dann losgehen oder beziehungsweise halt diese Leistung... Nicht zu dem günstigsten Preis passiert, wenn man merkt, er ist preissensibel und will eigentlich genau. nur den günstigsten Preis haben. Und dann ist es auch noch so, deshalb war das Punkt, war der Punkt eben, wo ich anknüpfen wollte, Unsicherheit. Der Grund, warum sich jemand bei Ihnen jetzt als Ladenbesitzer vielleicht meldet, ist ja der, dass er sich für ein Produkt, eine Dienstleistung interessiert, mhm. wo er sich nicht in der Lage sieht, der Konsument, ja. ein, alleine ohne externe Hilfe eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Und jetzt besteht es ja darin, jetzt muss ich ihm auf der einen Seite die Unsicherheit nehmen, dass ich der richtige Anbieter bin. Ich muss ihm die Unsicherheit nehmen, dass dies das richtige Produkt ist. Und ich muss ihm das, die Unsicherheit nehmen, dass diese Firma mit dem Gesamtangebot der beste Deal ist. Und gleichzeitig, wenn ich richtig gut im Verkauf bin, muss ich es auch schaffen, ein bisschen Unsicherheit zu erzeugen im Be Hinblick auf alternative Anbieter. Mhm. So, und dann ist es ja einfach so, ich meine, der Kunde kommt ja heute gegebenenfalls aufgrund von Unsicherheit überhaupt an den stationären Handel ran, weil wenn er alles weiß, braucht er nur ins Internet zu gehen. Da das gibt er die Artikel ist. ein, dann hat er das. Ja. Aber dann muss man vielleicht auch einfach akzeptieren, dass das nicht unsere Kunden sind, wenn ich einen stationären Handel habe. Also ganz klar Nein sagen auch zu den Leuten, die einfach nur günstig, schnell und alles sofort haben wollen, weil das, kann, das sind natürlich Themen, die kann der Einzelhandel vielleicht nicht so liefern, wie jetzt dann ein Amazon beispielsweise oder ein anderer Anbieter. Ich will ja auch nicht immer Amazon nennen. Aber das sind dann so das verstehe ich, Punkte. aber der ist natürlich schon der Referenzplatzhirsch, äh, wenn es um Online-Marketing geht. Natürlich gibt es da draußen andere. Ich glaube aber, dass der Online-Handel ähm, oder anders, der stationäre Handel ein großes Defizit hat und mhm. das hat er auch selbst verschuldet. Das liegt einfach daran, dass man versucht, mit den großen Plattformen mitzuhalten, mhm. dass man versucht, alles im Sortiment zu haben und daraus dann aber natürlich in der Konsequenz nicht alles verfügbar mhm. hat. Und wenn ich es nicht verfügbar habe, gleichzeitig einen höheren Preis haben möchte, Unschlechten Service. Unschlechten Service, weil der, Kunde, äh, weil der Kunde vielleicht nicht richtig abgeholt wird, weil man sich nicht vernünftig Mühe gibt oder was auch immer. Dann wird es natürlich schwer, im Nachgang auch zu sagen, hör mal, ich bin mhm. aber doch der Partner, wo du deinen Einkauf mhm. tätigen solltest. Also ich glaube, das ist schon ein bisschen schwierig. Ja, ich glaube halt auch, dass es viele Händler sich auch da wieder zurückbesinnen und sagen, hey, wir kuratieren eben mehr unser unsere Warenangebot. Wir suchen es wirklich verstärkt einzeln aus, sodass wir ein konzentriertes Sortiment anbieten und nicht einfach... Endlose Listen, weil das kennt man ja auch, ich sag mal, allein von mir oder von ne, der Frau, dass sie dann eigentlich endlos in einem Shop dann scrollt und am Ende doch nicht fündig wird. Und da ja wieder der Einzelhändler, wie du schon sagst, über diese beratende Leistung ähm, einen Mehrwert schaffen kann, wenn der Konsument dann tatsächlich anruft oder halt im Geschäft ist. Ja, das, ist so das, Thema. das ist der eine Punkt. Dann habe ich das Thema mit der Verfügbarkeit geklärt. Ja. Aber ich habe noch ein anderes Problem geklärt. Der Verkaufsprozess hat sich in den letzten Jahren ja vollständig verändert. Wenn ich jetzt mal zurückblicke, war es doch so früher, da haben sich also Konsumenten mhm. überlegt, sie wollen ein neues Auto kaufen, bleiben wir bei Auto, weil sich jeder mit dem Kaufprozess eines Autos schon mal beschäftigt hat. Also jetzt möchte ich ein neues Auto kaufen. Dann bin ich früher losgegangen, habe mir meine Marke des Vertrauens rausgesucht, habe gesagt, ich möchte gerne einen der so und so Marken. Lassen wir mal die Marken an der Stelle hier weg. Und dann bin ich zu dem Fachwerkstatt gegangen oder Fachhändler hat gesagt, ich würde gerne den und den Wagen haben. Und dann hat mich der Verkäufer durch das Modell, die ganzen Ausstattungsmerkmale, die verschiedenen Varianten etc. geführt, hat mich vielleicht auf Rabattaktionen und Kombinationsaktionen, so Businesspakete oder wie die heute alle immer so schön heißen Komfortpakete hingewiesen. Und das heißt, der Kon Kunde hat sehr früh Kontakt zum Verkäufer mhm. gesucht und dann hat der Verkäufer den Kunden begleitet während der Informationsbeschaffung mhm. und der Entscheidungsfindung. Mhm. Heute ist das anders. Gleiches Beispiel, wer sich heute als Geschäftsmann ein Auto kaufen will, ist im Regelfall in irgendeiner Form so ein bisschen autoaffin. Mhm. Sonst fährt er irgendeinen so alten Wagen, wenn er regelmäßig einen neuen hat, mhm. ist da eine gewisse Affinität äh, zu erwarten. Der geht heute ins Internet. Sucht sich alle Details über seinen Wunschwagen raus, kennt genau die Kombination, wenn ich den verstellbaren Sitz haben will, habe ich automatisch die verstellbaren Scheibenwischer oder, oder hier Dinger, wie heißen die, Außenspiegel und so ein Zeug. Und das heißt, der Kunde kommt heute top informiert zum Verkäufer, die Informationsbeschaffung ist abgeschlossen, die Entscheidung ist fast getroffen, er kommt nur noch dahin, um sozusagen Ja oder Nein zu entscheiden. Das heißt also, ich habe viel weniger Zeit als Verkäufer hier den, den oh, zu punkten, ja. den, den zu punkten hm. und den Auftrag in mein Haus zu holen. Ja. Und jetzt habe ich die Schwierigkeit. Wenn ich jetzt zu groß in meiner Modellpalette bin, dann kommt dieser top informierte Kunde, der zwar nur sein Produkt kennt, aber mhm. da alle Details, mhm. der weiß jede Länge, Größe, Breite, PS, der weiß alles. Der kommt jetzt zum Verkäufer und der Verkäufer weiß aber aufgrund fehlender Spezialisierung nicht von den 50 Produkten, die er verkauft, von Lastwagen über Kleinwagen über Mittelwagen und so weiter, welche genauen Kombinationen geht. Mhm. Und wenn der jetzt sehr ungeduldig ist, der Konsument, dann sagt er, der Typ kann nichts, weil man einfach und aufgrund... Und ja. bricht ab, sagt, ich ja. gehe woanders ja. hin. Und ja. das ist, glaube ich, der zweite Punkt. Wenn ich mich spezialisiere, kann ich die Sachen eher verfügbar halten, mhm. kann aber gleichzeitig ein höheres Wissen in die Tiefe aufbauen und damit Leute schneller überzeugen, dass ich der Richtige also bin. Das bist du auch der Überzeugung, der Gewinn oder die Zukunft liegt eigentlich eher in der Nische. Ja. ja. Ja, definitiv. Also das sehe ich eigentlich auch gerade jetzt, dann, wenn man im Einzelhandel reinguckt, die ganzen, ich sag mal, spezialisierten Fachhändler, die können sich noch leisten, weiterhin dann die Mieten zu zahlen, weiterhin dann auch andere Themen zu testen wohingegen dann, wie du auch richtig sagst, die sag vollsortimenter alle wackeln und irgendwie ums Überleben kämpfen. Und manche haben ja auch ein Vollsortiment, um eine Quersubventionierung zu realisieren. Da gibt es dann Sachen, die richtig gut laufen, die muss man, kann man nur verkaufen, wenn man auch die anderen Produkte hat, die eigentlich Verlustführer äh, äh, sind. Und wenn man das ein bisschen optimiert, dann glaube ich, hat man einfach ein besseres Standing. Mhm. Es ist aus meiner Sicht auch ein Zeichen großer Stärke, wenn man dem Kunden gegenüber mal sagt, es tut mir leid, dieses Produkt führen wir nicht, weil wir darauf nicht zertifiziert ja. sind, nicht spezialisiert sind, weil wir da keine tiefergehenden Wissen haben. Wir bestellen das auch nicht für sie einzeln mit, weil dann würden wir für sie ja einen Test machen und können ihnen gar, gar nicht garantieren, dass die Leistung am Ende passt. Mhm. Und von daher glaube ich, da muss man schon... Einfach mal überlegen, ist es nicht besser, sich auf ein kleineres Sortiment so zu spezialisieren, dass ich es bestenfalls immer verfügbar habe, alles Wissen darüber weiß ja. und dann auf der Basis auch weiterempfohlen werde. Weil das ist eben das alternative Projekt zu dem, was wir im Ausland immer erleben. Fährt man nach Ägypten, habe ich 22 Stände nebeneinander, die verkaufen alle dieselben Souvenirs. Mhm. Das heißt also vom Prinzip ist es zwar so, die haben alles, aber keiner von denen wird das große Geschäft machen. Und deshalb ist es aus meiner Sicht sinnvoller, der eine würde nur diese Teile verkaufen, jetzt mhm. schwarz-weiß gedacht, natürlich gibt es da einen Mittelweg. Aber ja. der eine macht nur das, der andere macht das, weil dann kann man sagen, zu diesem Objekt passt perfekt das, was sie nebenan bekommen genau. können. Also Und so Rückführung eigentlich wie es vor, keine Ahnung, 40, 50 Jahren war, wo es wirklich nur Spezialhändler gab. Genau. Und, äh, was ich halt super schön finde, äh, ich habe hier, hier das bändchen auch äh, an. Die Seitenstraßen Obladen sind ja wahrscheinlich auch ein Begriff, oder? Ja. Ein privater Zusammenschluss von verschiedenen Händlern und die machen das eigentlich auch hervorragend, indem sie einfach sagen, hey, das haben wir nicht oder diese Karte oder wie gesagt, diese, ähm, dieses Geschenk oder was auch immer. Aber die können halt in ihrem Netzwerk genau sagen, der und der hat das. Oder koppeln es vielleicht sogar noch an Dienstleistungen und sagen, hey, ähm, wenn du gerade hungrig bist, hier beim Feinkochtopf, die haben gerade das und das. Also so auch ein Cross-Selling mehr oder weniger innerhalb der stationären Händler. Siehst du das auch als ich sag mal so, nächster Schritt oder überhaupt notwendige Maßnahme für, für alle Einzelhändler? Also ich glaube, grundsätzlich jeder Unternehmer sollte darauf aus sein, sich eine Art Ökosystem zu schaffen. Mhm. Das heißt Ökosystem im Hinblick auf, was ist mein Kernprodukt und welche naheliegenden Dienstleistungen oder anderen Produkte kann ich darum assemblieren. Das ist jetzt kein Widerspruch zur Spezialisierung, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich gebe Ihnen ein Beispiel, ich halte Vorträge. Jetzt ist es klar, dass ich mit demselben Wissen auch Trainings anbieten könnte. So, jetzt ist es aber auch so, dass ich dann auch ein Buch schreiben könnte. Es ist auch so, dass ich eine Internetseite bauen könnte. Ich könnte auch ein Online-Training generieren. Das heißt, alle diese Sachen sind in sich ja trotzdem spezialisiert auf die Kompetenz, die ich tatsächlich habe. Und wenn ich jetzt beispielsweise jemanden habe, der sagt, hör mal, ich würde gerne das und das und das machen, dann sage ich, das ist nicht exakt mein mhm. Fokus, meinetwegen Stimmtraining, aber ich kenne jemanden, mhm. der macht nur Stimmtraining. Mhm. Und das wäre ja übertragen genau das, was dann sinnvoll wäre, dass man dann sagt, anstatt, dass Sie sich jetzt selber auf die Suche machen, gucken Sie sich selber da draußen um, gehen Sie doch zu meinem Kollegen und wenn sie dem sagen, sie kommen von mir, dann kriegen sie vielleicht sogar noch einen kleinen Bonus, was im Endeffekt das Ganze dann natürlich auch besser trackbar macht. Weil sonst heißt es immer, ich habe dich empfohlen und der andere ja, sieht aber nie, ja. was ist da wirklich zustande gekommen. Einfach auch so Denk-Win-Win-Situation und lass vor allem den Kunden auch mit einem positiven Signal ähm, aus dem Laden rausgehen. Das ist eigentlich so die Botschaft, oder? Ja, ich glaube, es geht sogar noch einen Schritt weiter. Wenn man sich überlegt, wie setzt sich denn so ein Verkaufsprozess zusammen? Dann habe ich anfangs, egal wie ich es mache, einen relativ teuren Akquiseprozess. Entweder, weil ich einfach Lokalitäten bereitstelle, die mich monatlich Miete kosten, die ich mit Möbeln etc. ausstatten oh ja. muss, ja. oder aber, indem ich teure Kampagnen schalte, dass ich vielleicht sogar Leute auf die Straße mit so Schildern stelle, wie man das früher häufiger gesehen hat als heute, aber solche Methoden, dass ich jemanden habe, der irgendwelche Zeitungen verteilt, dass ich irgendwelche Anzeigen schalte. Oder online. Oder online. So, und wenn ich diese ganzen Kosten mal betrachte, dann sage ich mal, bin ich ja immer noch gut unterwegs. Wenn ich einfach sage, wenn mir da jemand auf Empfehlung geschickt wird, dann habe ich ja viel weniger Akquiseaufwand gehabt. Ganz klar. Das heißt, ich könnte diese Kostenersparnis einfach weitergeben, sagen, wenn sie von dem kommen, kriegen sie von mir automatisch 10 oder 15 Prozent Rabatt mhm. und hab unterm Strich, wenn ich richtig rechne, immer noch mehr Geld verdient, mhm. weil meine Akquise ja null war, denn der ist ja komplett rübergeschickt worden. Mhm. Null ist nicht ganz richtig, weil es kann sein, dass der jetzt eine Zeit lang redet, bis der weiß, was er kaufen ja. will, aber vom Prinzip ist es eben so, wenn ich daraus eine feste Gemeinschaft schaffe, dann glaube ich, hat das nachher auch für den Kunden erkennbare mhm. Mehrwerte, weil er einfach weiß, so nach dem Motto, da gehe ich einmal hin und die bringen mich immer mit den richtigen Leuten in mhm. Kontakt und in so einer Gemeinschaft habe ich noch einen anderen äh, Punkt, der, glaube ich, nicht zu unterschätzen ist und der einen ganz erheblichen Unterschied zum Onlinehandel ist. Im Onlinehandel ist es ja so, dass jeder für sich arbeitet. Aber in so einer Gemeinschaft kann ich natürlich auch ein höheres Qualitätsversprechen machen, weil ich ja mit, dem zu mit der Zugehörigkeit zur Gemeinschaft auch bestimmte Vorgaben machen kann. Dann kann ich irgendwann sagen, es tut mir leid, wir haben zu viele Reklamationen für dich bekommen, du bist mhm. leider raus, wir nehmen jetzt jemand anders. Mhm. Aber der Kunde, der dann innerhalb sich dieser Gemeinschaft bewegt, der, der weiß dann ganz genau, diese Leute, die mhm. haben alle einen gewissen so ein Gütesiegel Standard. Gütesiegel einfach. Gütesiegel, genau. Was man ja, genau. damit sagen kann. Und genau. äh, ich sag mal, mit Gütesiegeln generell sollte man vielleicht dann auch mehr noch arbeiten und sagen, hier wirklich dieses, also die, alle gemeinen Straßen obladen. Als ich das zum ersten Mal so gesehen habe, habe ich auch gedacht, wow, eigentlich genau die Läden, die wir eigentlich ja mehr in der Innenstadt brauchen, die es eigentlich ja auch, ja, ich will sagen, verdient haben, auch weiter zu bestehen, wo ich auch ganz egoistisch sage, hey da will ich vielleicht auch noch in zehn Jahren oder mit meinem Kind in zehn Jahren auch da spazieren und nicht durch eine tote Innenstadt und das ist mit einem Gütesiegel vielleicht auch noch mal besser zu unterstreichen, wenn man das auch noch mal kommuniziert. Ja. Wer das natürlich auch mit der Kommunikation gut macht, ist natürlich unser Freund Amazon. Ich habe gesehen, du warst die Tago letzten Wochen in einem neuen Amazon Go Store. Mhm. Richtig in Chicago ja, oder, äh, Chicago haben, ähm, Wo ich mir halt auch mehr und mehr äh, also wer Amazon go nicht kennt, das ist eigentlich ein kassierloses Geschäft. Ne? Also ja. Keine Kassen. Du also es läuft so ein: Man kommt los. rein, man, man checkt mit seinem Handy in dem Laden ein. Es öffnet sich automatisch die Schranke. Man wird in dem gesamten Laden von Kameras verfolgt. Die prüfen genau, wo steht jemand, wie lange, so dass man hinterher natürlich mhm. dann auch die Be Regalbestückung optimieren kann. Man kann im Endeffekt hingehen und sagen: Man nimmt einfach Produkte, steckt sich die direkt in die Tasche, weil das alles also getrackt wird aus. und läuft einfach raus. Es findet da automatische Abbuchung statt. Ist das angefühlt für dich? Ich finde ja sowas super, ich weiß, dass sich viele Leute bei Überwachung schwer tun, ja. ich finde das genial, weil ich keine Schlangen habe, ich habe keine, äh, überhaupt keine Wartezeiten, gar nichts, ich renne rein, raus, wann immer ich möchte und bin ruckzuck weg. Mega viele USB für den Konsumenten im Endeffekt, Ja, plus wahrscheinlich Preis, war das ein großer Unterschied. Das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich mit den lokalen Preisen in Chicago nicht vertraut war. Ich bin nur da hingegangen. Aber, Aber, Aber es war einfach was? so, man kann mit seiner ja. Tasche auf dem Weg zum Seminar oder zum Vortrag einfach da rein, schmeißt alles da rein, macht zu, geht raus, keiner hält einen an mhm. und sagt Augenblick, sie mhm. müssten das nochmal aufs Band legen. Also das ist schon äh, eine Ganz interessante Aktion, dynamische Entwicklung. Wo ich mir halt auch mehr und mehr einfach die Frage stelle, wenn so Modelle ich sag mal in 10 oder 15 Jahren der Standard werden, weil das ist ja auch mit anderen Gewohnheiten so, wenn wir uns erstmal an was gewöhnen, wollen wir nicht mehr zurück. Mhm. Glaubst du, dass so ein Modell einfach in 10 oder 15 Jahren, so das, oder vielleicht sogar früher, ähm, der Standard sein wird? Ich glaube, dass das... Die Brücke ist, die die online dominierenden Unternehmen nutzen können, um offline mehr Marktanteile zu gewinnen. Mhm. Weil sie im Prinzip ja die ganze Kompetenz, wie man sowas online managt, wie man die ganze IT-Infrastruktur aufbaut, wie man das ganze Digitalisierungsteil da managt, also organisiert, mhm. die ganzen Abläufe organisiert. Ich glaube, dass die das ja schon wissen. Die haben die Rechnerkapazitäten dafür, die haben die Marktvolumina, dass man sowas auch investieren kann und die haben die Kundendaten, die haben diese Synergieeffekte, dass man hat, sie können das auch im Store abholen. Also ich glaube schon, dass das in die Richtung gehen wird, weil ich sehe einfach erhebliche Vorteile, weil jeder ist genervt, wenn er in der Schlange stehen muss. Und ich hatte damals im Rahmen meiner äh, Doktorarbeit ja schon daran gearbeitet, ähm, dass ich gesagt habe, wenn man alle... Produkte, egal, so ein ja. Buch. Wenn ich das etikettieren würde mit einem RFID-Tag, was automatisch trackt und ich im Hintergrund ein Zahlungsmedium, sei es eine Prepaid-Karte oder irgendwas anderes, Kreditkarte habe, und dann beim Rausgehen wird einfach festgestellt, diese Kunden-ID hat die Produkte in der Hosentasche, geht nach Hause, mhm. dann wäre das einfach für mich ein mega Alleinstellungsmerkmal. Ja, also weil es eigentlich ist nur, ich sag mal, auch Assistenten oder Leute, die dann halt wirklich eine Beratungsleistung ja. dazu bucht oder beziehungsweise auf Knopfdruck einfach nochmal dazu schaltet oder vorhin vielleicht auch einen Termin wie beim Friseur macht, wenn man einfach unsicher ist. Ja, und das wäre ja tatsächlich dann sogar auch eine Möglichkeit, wo man wieder auch, ähm, naja, zusätzliche Stellen schaffen könnte. Man könnte ja theoretisch sagen, die ganze Standardeinkaufgeschichte, beispielsweise eine Tüte Milch, ein bisschen Butter und so weiter, da brauchen wir ja keine Beratung, da hat ja. man seine Präferenzen, kauft die und gut ist. Aber vielleicht möchte man ja auch was Spezielles kochen. Mhm. Und man könnte ja theoretisch in so einer voll digitalisierten Welt dann entweder hat man eine automatische Beratung oder mhm. man legt immer noch Wert auf menschliche Interaktion und dann kann man einfach sagen, ich bin bereit für eine Pauschale von 5 Euro, mhm. meinetwegen gegen einen Coupon, äh, hier eine Beratungsleistung ganz ja. gezielt einzukaufen, mit der ich ja hinterher trotzdem sagen kann, ich kaufe keine Produkte na bei euch. Klar, na klar, hast du da die Alibaba Future Stores in Shanghai war es immer? Nein. Äh, es läuft mehr oder weniger so ähnlich, wo du einfach auch vorhinein schon sagen kannst, alles klar, will ich denn selbst eigentlich noch einkaufen? Oder lasse ich sogar einen Picker, ne? also die haben dann die Möglichkeit dann so einen Picker zu bestellen, sodass sie dann in der Zwischenzeit ähm, vor dem Einkaufszentrum oder vor der äh, Mall ähm, Kaffee trinken gehen können und so weiter, sodass der Picker das dann tatsächlich noch zu dem Kunden bringt. Oder während die dann durchlaufen, können die natürlich auch äh, über, ich weiß nicht, ob das RFID oder nur QR-Codes sind, sich dann auch nochmal Produkte oder Rezepte erstmal nur auf dem Handy angucken lassen. Mhm. Also das, wird in Sicherheit auch noch eine, eine spannende Entwicklung sein. Was ich glaube, ist einfach der Punkt, jetzt ja. komme ich jetzt spontan auf diese Sache. Der Offline-Handel, der stationäre Straßenhandel, der müsste aus meiner Sicht einfach ein bisschen selbstbewusster werden, was die Fakturierung von Zusatzleistungen angeht. Ja. Das heißt, wenn ich beispielsweise irgendwo hingehe, dann wäre es doch überhaupt, für mich wäre es ja. kein Problem, wenn mir einer sagt, okay, ich habe es gerade nicht da, ich würde es für Sie besorgen. Wir bringen es Ihnen dann an die Haustür, mhm. es kostet aber 3,50 Euro oder was auch immer. Die Apotheken bringen es heute alle gratis. Ich verstehe mhm. gar nicht, warum. Ich verstehe nicht, warum die das umsonst bringen, weil irgendeiner hat damit angefangen. Die haben natürlich auch den Druck, so Doc Morris oder andere Online-Apotheken und wackeln natürlich auch mit den Knien und sagen, wir müssen das ja mitziehen. Ja, aber da bin ich wieder bei Was dem Punkt Kundenselektion. Ja. Es gibt einfach Kunden, die würden akzeptieren, dass mhm. wenn ich diese zusätzliche Leistung in Anspruch nehmen möchte, dass ich dafür ein bisschen mehr bezahlen ja. muss. Und das ist einfach eine Frage, wenn man es schafft, diese Kunden für sich zu gewinnen, weil man denen eben ein paar Mehrwerte bietet, sei es auch nur ein nettes äh, Behandeln, weil auch die Interaktion wird ja häufig ja, im Handel aufgrund von Stress und aufgrund von negativen Erlebnissen, die man vorher wieder mit dem zuvor besprochenen Konsumenten äh, gemacht hat, die werden dann auf den Nächsten übertragen, der gar nichts dafür kann, der, kann, der sagt sich, hör mal, das habe ich nicht nötig. Also so Selbstbewusstsein im Einzelhandel, das ist eigentlich so mit... Die erste Maßnahme, die man machen sollte, sich wirklich wieder selbstbewusst zu werden, was für Stärken man hat und nicht einfach sich immer nur zu ducken und zu sagen, um Gottes Willen, hoffentlich kommt heute einer oder die zahle ich meine nächste Miete. Das ist ja, es ist aber ja so, wenn man sich die Zahlen anguckt, wie viel läuft wirklich online und wie viel läuft offline, dann ist es so, dass immer, dass immer noch eine Menge offline läuft. Und jetzt ist ja die Frage, muss ich den, jetzt, jetzt ist es so, viele haben aus meiner Sicht den Ansatz und versuchen, diesen Trend zu online hm. zu untermauern. Äh, zu untermauern, also unterwandern oder zu stoppen, indem sie dann so Sachen sagen, bleiben wir bei Doc Morris, ja. wer hilft ihrem Kind mitten in der Nacht und sowas ja. alles. Da wird so mit Angst und Schrecken gearbeitet. Ja, ja, Warum macht man das so? Ja. Das macht die Leute unsympathisch. Ja. Das ist das Gleiche, wenn wir uns hier hinsetzen und über alle möglichen Leute da draußen lästern, die alle irgendwas mhm. als Unternehmer machen. Ja, Besser ist es doch, wenn ich einfach sage, schauen Sie, wir verstehen, dass es andere Alternativen gibt. Das ist unser Mehrwert, den wir Ihnen anbieten können. Das mag für Sie passen, das mag für Sie nicht passen, also können wir uns nur um Sie kümmern, aber dann haben wir auch mehr Zeit für Sie mhm. und am Ende des Tages funktioniert das. Mhm. Weil die Leute sagen immer, Preis ist das Entscheidungsmerkmal und okay. das ist einfach nicht richtig, no. weil im Endeffekt ist es so, wenn Sie jetzt zum Beispiel Fleisch essen wollen, dann können Sie das irgendwo in der Theke kaufen, aber das Steakhouse ist jeden Abend voll. Das ist vielleicht dasselbe Steak. Sie könnten ja auch beim Großhandel ein bisschen höherwertigeres Fleisch kaufen. Aber warum ist das Steakhouse den ganzen Abend voll? Weil das Erlebnis drumherum schöner ist. Und das, glaube ich, sollte der Fokus sein. Weniger auf Angst und Schrecken zu setzen, als wie kann ich das Kundenerlebnis steigern. Und das ist in vielen Fällen, zum Beispiel wenn ich mal einmal einkaufen muss, ich habe da nicht so viel Spaß dran, ist es, indem man mir, wenn ich beispielsweise mit meiner Frau unterwegs bin, einen Stuhl anbietet. Weil dann ja. habe ich alle Ruhe der Zeit. Ohne Gäste Kaffee. WLAN, Gäste WLAN, ich trinke jetzt keinen Kaffee, aber was ja. zu trinken, Gäste WLAN, dann bin ich online, dann kann die so lange da rumlaufen, wie die will. Das ist übrigens die neue Gastfreundschaft. Ne? Erst Kaffee oder Wasser anbieten und WLAN. Das ist die neue ja. äh, Gastfreundschaft bei der Generation Y. Wenn das nicht funktioniert, dann fühlen die sich allein schon nicht willkommen. Ja, und jetzt ja, im Sommer, ich meine, man muss jetzt so eine spontane Idee. Wenn ich jetzt hingehen würde und überlege, dass eine Packung Eis mit 12 Eis kostet vielleicht 1,50 Euro, vielleicht 2,50 Euro. So, und ich würde jetzt einfach sagen, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Ja, und hier, ja. angesichts der Temperaturen, ein schönes Eis für Sie. Ja. Das Oder spricht Aufsteller sich. Aufsteller draußen hinstellen und sagen, hier heute, jeder, der reinkommt. Äh, ja, das spricht sich doch rum. Ja. Na klar. Ja. Und das sind doch auch so Sachen, wo hinterher der da sagt, das war krass. Ja, ich glaube halt, viele sind, wie du schon sagst, verunsichert als Einzelhändler einfach ne, und fehlender Mut, der einfach dann, ich sag mal, diese ganze Innovation hemmt, die halt notwendig wäre, um überhaupt das nochmal, also weiterhin attraktiv zu gestalten, in ein lokales Geschäft zu gehen. Und mir stellt sich auch immer die Frage, kann überhaupt noch ein lokaler Händler oder lokales Geschäft existieren ohne Online-Vertrieb? Ich glaube schon, weil ich glaube, dass der Online-Vertrieb für viele stationäre Händler existenzgefährdend ist, wenn man es selber versucht, mhm. weil man nicht die Infrastruktur hat, um das mit den gleichen Kostenvorteilen und der gleichen Kalkulation umzusetzen wie die großen. Mhm. Das heißt, ich begebe mich mit ähm, einer Gabel auf ein Schlachtfeld, wo alle anderen aber Schießpulver haben. Mhm. Das ist nicht besonders zielführend. Ich glaube, man sollte ganz klar sagen, wir verstehen, wenn Sie online kaufen wollen, machen Sie das bitte. Wenn Sie offline kaufen wollen, sind das unsere Mehrwerte. Mhm. Und ich glaube, dass man daran einfach, äh, da muss man mehr kommunizieren, was haben wir alles an Mehrwerten zu bieten, um darüber eventuell den Leuten einfach zu helfen. Ja. Bei der Entscheidung, was passt besser. Und auch zu akzeptieren, dass nicht jeder automatisch Kunde ist. Und dann glaube ich, dass noch was ganz anderes wichtig ist. Und Das ist ja ein Teil meiner Aufgabe, wenn ich so Vertriebs- und Verhandlungstrainings mache. Auf der einen Seite macht es natürlich Sinn, die Leute in den Laden zu bringen. Aber eingangs sind wir ja gestartet mit, ich wollte nur mal gucken. Keiner möchte nur mal gucken. Der Realität muss man sich einfach mal erstellen. Ich bin noch nie zu McDonalds, Subway, Burger King, ich nenne extra mal ein paar mehr, damit das hier keine Werbung ist, gegangen, um mal zu gucken. Ich bin da reingegangen, weil ich ein grundsätzliches Bedürfnis habe. Das ist irgendwas zu essen. Und dann muss der Verkäufer mich ein bisschen führen. Hat der aber kein Interesse an mir? Ja, ja, lass ich den mal gucken. Gehe ich gegebenenfalls wieder raus, weil ich vielleicht auch vom Typ zu scheu bin, jemanden mhm. aktiv anzusprechen und sagen, wären Sie so nett und würden mir erklären, was das hier genau ist. Mhm. Und ich glaube, wenn man die Konvertierungsrate mhm. verbessert, die Abschlussquote, wie es so schön heißt, wenn man die verbessert, indem man eben ein bisschen verkäuferisch mit den Leuten auch arbeitet, mhm. dann kann ich von den Leuten, die vielleicht auch aufgrund eines Gratiseises oder einer Empfehlung oder einer Werbekampagne okay. zu mir gekommen sind, auch mit einem höheren Prozentsatz zu tatsächlichen Kunden machen und dann ist das Ganze auch bezahlt. Ja, ja also die Situation ist ja folgendes. Vielfach mhm. wird ja, um Kosten zu sparen, mhm. an Personal gespart. Und das rächt sich immer. Das heißt also, wenn ich jetzt jemanden habe, der wirklich alle Details kennt, knüpfen wir mal an zu dem ersten Teil unseres Videos, wenn ich die Details alle kenne, dann äh, habe ich eine höhere Überzeugungswahrscheinlichkeit. Mhm. Wenn ich die alle kennen will, muss ich mich mit der Aufgabe ein bisschen identifizieren, dann muss ich natürlich auch ein gewisses Herzblut haben und eine gewisse Kompetenz mitbringen. Das kann kein Praktikant, das kann keine Aushilfe, das kann kein Azubi im ersten Layer leisten. Wenn ich aber glaube, dass es nur darum geht, Geld zu kassieren, mhm. dann bin ich im Kassierprozess, und dann stehe ich im Wettbewerb zu den Größeren und werde ich immer verlieren. Wenn ich aber ein, zwei Top-Leute habe, die beispielsweise alle Details kennen, ich habe gerade einen Kinderwagen gekauft, weil, mein, weil ich Papa geworden bin, und dann stehe ich da mit so einer Dame und die sagt, ja, hören Sie, Sie müssen den Knopf, bang, bang, bang. Ich sage, alles klar, kaufe ich. Mhm. Da sagt sie, aber das ist nicht der günstigste. Ich sage, es ist mir egal. Yeah, yeah. Ich will den haben. Da sagt sie, wenn Sie Sonntag wiederkommen, kriegen Sie 12% Rabatt. Ich sage, ich kann nicht Sonntag mhm. wiederkommen, weil meine Zeit zu knapp ist. Ich kaufe mhm. den heute bei Ihnen, obwohl ich vielleicht respektive mehr bezahle. Aber ich möchte, dass der bei Ihnen jetzt hier gekauft wird, weil das einfach perfekt beraten war. Und das macht sich aus meiner Sicht immer bezahlt. Mhm. Dass man den Leuten einfach dann auch wirklich... Die ja, Kompetenz und die auch ja. und zeigt. Auch nicht äh, keine Scheu hat, einfach auch m, höhere Preise anzubieten, als es dann die Konkurrenz, weil es wird immer jemanden geben, der das billiger anbieten kann oder, keine Ahnung, mit anderen äh, Kompetenzen. Ähm, Philipp, wir haben echt super viel gequatscht. Ich könnte eigentlich äh, den ganzen Tag äh, mit dir reden, weil ich habe noch weitere Fragen. Äh, Werde ich wahrscheinlich auch gleich im Nachgang stellen. Ähm, äh, aber als allerletztes, hast du eine Frage an die Zuschauer, die natürlich speziell im Handel, im lokalen Handel, aber auch Onlinehandel unterwegs sind die du jetzt stellen möchtest? Ich habe keine Frage. Ich du kann eventuell Frage? die eine oder andere Frage beantworten, aber jetzt eine konkrete Frage habe ich da nicht. Keine direkte Frage. Dementsprechend würde ich sagen, äh, beenden wir das hier. Ich freue mich, vielen Dank nochmal, Philipp, für das Ange für dieses Angebot hier zu kommen. Und äh, wir sehen uns wieder nächstes Mal bei der Prendable Show. Bis dahin, euch eine gute Zeit.